Das ist die Heavy Duty Zange und dann zeige ich dir jetzt wie man mit dem neuen Ösenwerkzeug ganz schnell und einfach eine Öse anbringen kann. Als erstes benötigst du natürlich das Werkzeug. Ähm, normalerweise hast du ja die Kunststoffaufsätze auf deiner Heavy Duty Zange drauf für die äh, Kunststoff ähm, äh, Snaps oder für die Cam Snaps und das wird ja dann immer so gewechselt indem du hier an der Schraube drehst, die rausholst, dann steckst du das Wechselwerkzeug drauf und die Schraube wieder anziehen und das obere Teil wird ja immer ein- und ausgeschraubt. Mache ich das eben. So, jetzt ist die Zange auch schon bereit. Jetzt hast du das zweiteilige Ösenset. Das ist einmal die Öse, die hier diese Erhebung hat und du hast die Scheibe. Und die Scheibe hat innen drin eine richtige Rinne. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das dann abgeflacht. So. Und diese Rinne zeigt zum Stoff, Aber das zeige ich dir jetzt gleich nochmal. Also erst die Öse hier drauf drauflegen. Du nimmst deinen Stoff. Das ist ja jetzt meine schöne rechte Seite und das ist meine linke Seite, die nach innen schaut. Und wenn du jetzt die Öse eben auf der rechten Seite schön haben möchtest, dann legst du auch die rechte, Stoffseite auf das Unterteil drauf. ja So, und die linke Stoffseite schaut zu dir. Jetzt nimmst du die Scheibe und hier soll diese Rinne jetzt eben auch zum Stoff schauen. Legst du da drauf und hältst du schon mal so ein bisschen mit den Fingern fest. So. Jetzt äh, die Zange ein bisschen drücken und nun musst du gucken, dass auch wirklich hier der Aufsatz richtig in dem Ring drin ist, in der Scheibe drin ist und dass es nicht krumm wird. Du wirst gleich beim Zudrücken einen Knack hören und dann ist es auch gut befestigt. Ich drücke jetzt feste zu und kann es nun abnehmen. Und hier siehst du auch, dass jetzt schon der Stoff auch hier ganz sauber ausgeschnitten wurde. Du hast jetzt hier eine wunderbare Öse für deinen Pullover, deine Tasche, ähm Gardinen, also was auch immer du jetzt mit Ösen ausstatten möchtest. Also eine schöne, saubere Sache ohne zusätzliches Werkzeug für die Heavy tupi Zange.